Kennen Sie dieses schreckliche Gefühl im Schnee oder im Morass stecken zu bleiben? Wenn man zu zweit dieses Problem lösen will, ist es keine gute Idee, wenn jeder es auf seine Weise versucht. Denn dann kann es passieren, dass einer von vorne und gleichzeitig der andere hinten anschiebt. So bringt man auf keinen Fall den Karren aus dem Dreck. Aber Genauso sehe ich das, wenn ich beobachte, wie oftmals ein Paar versucht, ihre Beziehung aus dem Morast eines chronischen Konflikts herauszuholen. Jeder hat eine Idee, was notwendig wäre, damit der ewige Streit aufhört. Aber beide haben eine andere Genauso wie es eine gute Idee sein kann, einen Kahn von hinten aus dem Dreck zu schieben, kann es auch eine gute Möglichkeit sein, von vorne zu drücken, um das Auto aus der festgefahrenen Situation zu befreien. Jede Überlegung ist für sich genommen nicht falsch. Falsch werden jedoch beide Überlegungen, wenn sie nicht koordiniert sind und sich dadurch gegenseitig blockieren. In anderen Worten, es geht nicht darum, ob einer der beiden Partner in seinem Lösungsansatz falsch liegt, sondern beide Ansätze wären möglich, nur die fehlende Koordination ist das Problem. Um bei dem Vergleich mit dem festgefahrenen Gefährt zu bleiben, dann sehe ich das so. Beide Parteien bringen Argumente, warum man das Problem von der einen Seite oder unbedingt von der anderen Seite angehen soll. Die stundenlangen Diskussionen lösen jedoch nicht das Problem, sondern durch die fehlende Einigung versinkt die Beziehung immer mehr in einer Schlammschlacht. Klüger wäre es, statt seine Sicht gegen die des Partners zu verteidigen, zu erkennen, dass sich nur etwas bewegen lässt, wenn man zusammen gegen das Problem der unterschiedlichen Sichtweisen kämpft. Also, zum Beispiel, dass eine Diskussion, wie aufgeräumt eine Küche am Abend sein soll, sich nicht lösen lässt, indem jeder seine Argumente für seine Sichtweise bringt, mit dem Ziel, seine optimale Lösung durchzusetzen. Dem Paar wird kein entspannter Abend gelingen, auch wenn die Argumente des einen für eine saubere Küche JETZT genauso stichhaltig sind, wie die Argumente des Anderen, der für eine Küche aufgeräumt morgen in der Früh kämpft. Erfolgreicher wird das Problem gelöst, wenn beide statt gegeneinander, miteinander das gemeinsame Ziel angehen. Wie können wir eine Lösung finden, mit der wir beide glücklich werden können? Ja, es ist leichter, Stuhl seine Meinung zum x Mal zu wiederholen als zu versuchen, die Wünsche des Partners zu verstehen und dann aus den Wünschen beider eine kreative Lösung zu finden. Aber effektiv ist es allemal. Nur, wie entwickelt man die Bereitschaft, sich auf die Wünsche des Partners einzulassen, ohne die eigenen dabei aus den Augen zu verlieren? Mit einer guten Beziehungsbasis ist das deutlich leichter. Und wie kommt man zu diesen optimalen Basis? Gut, dass Sie fragen. Meine Antwort darauf finden Sie auf couplecoaching.de.